Meine Entscheidung ist klar für das Wissen. Denn die Suche nach objektiver Wahrheit darf nicht verzerrt werden durch politische Interessen. Und das gilt für alle Bereiche der Wissenschaft. Ob Klimaforschung oder Kernfusion, ob Biotechnologie oder Gender Studies. Die Freiheit von Forschung und Lehre, die sollten wir selbstbewusst verteidigen.